Guten Abend, Frau Lemke. Guten Abend, Herr Zamperoni. Sie haben das Abkommen als Durchbruch gefeiert, aber dass das jetzt alles auch umgesetzt wird, das ist doch total unrealistisch, oder? Das Abkommen ist ein Durchbruch. Wir haben einen globalen Schutzschirm für unsere Natur aufgespannt. Und Sie haben völlig recht, dass die Umsetzung jetzt das Schwierige wird. Und wir daran arbeiten müssen, die Ziele, die das Abkommen festgelegt hat, Pestizidreduktion, Abbau umweltschädlicher Subventionen, Schutzgebiete ausweisen, dass wir die jetzt auf den Weg bringen. Aber gerade weil diese Aufgabe so groß und wichtig ist, bleibt vieles doch an entscheidenden Stellen vage. Was bedeutet es denn genau, wenn 30 Prozent der Land- und Meeresflächen, Zitat, wirkungsvoll konserviert werden sollen? Ähm, das kann doch jetzt jedes Land so ein bisschen selbst auslegen, was unter wirkungsvoll zu verstehen ist. Es ist sicherlich das Wesen von internationalen Abkommen, dass bei der nationalen Umsetzung dann letztendlich die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Wir haben in Deutschland, wenn wir alle Schutzgebiete zusammennehmen würden, bereits die 30 Prozent erreicht. Aber dann sind auch Landschaftsschutzgebiete, das heißt welche mit einem geringen Schutzstatus dabei. Mein Ziel ist, dass wir vor allem Biosphärenreservate, Nationalparke und FFH-Gebiete bei uns in Deutschland besser schützen, dass wir aber auch tatsächlich Auen und Moore, Rehner, Naturieren, damit wir für die Natur und für das Klima einen positiven Beitrag leisten. Aber Sie haben recht, die Umsetzung ist immer das Schwierigste. Ja, genau, das klingt so, wenn man in Deutschland sowieso die einen oder die anderen Gebiete reinzieht, dann kann sich das jeder auch ein bisschen schön rechnen, je nachdem, wie man das dann auslegt, oder? Das wird nicht möglich sein, weil wir eine nationale Biodiversitätsstrategie auflegen werden. Wir sind bereits in der Erarbeitung oder besser gesagt in der Überarbeitung der bisher schon existierenden. Und dann gibt es klare, man nennt das Indikatoren und auch ein klares Monitoring, das feststellt, ob es gelungen ist, den Schutzstatus zu erreichen, ob es gelungen ist, das Artenaussterben zu stoppen. Wir werden ein Monitoringzentrum in Leipzig einrichten, das heißt es es gibt jetzt einen großen Fortschritt für den Artenschutz, für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, hier durch das Abkommen. Aber wir haben auch mit dem Arbeiten angefangen auf nationaler Ebene, mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Und es geht jetzt erstmal los. Wie genau muss man es dann aber verstehen mit diesen 30 Prozent, wenn das weltweit gelten soll? Muss dann jedes einzelne Land für sich die 30 Prozent definieren oder guckt man dann insgesamt, wenn in der Sahara oder in Nordkanada 30 Prozent erreicht sind weltweit, dann da, wo es kein weh tut und es dünn besiedelt ist, dann passt das so? Es gilt als globales Ziel, aber das Ziel ist natürlich vor allem, die artenreichen Gebiete zu schützen. Deshalb ist auf der Konferenz auch ein Finanzbeitrag für die Länder des Südens beschlossen worden. Die Bundesregierung gibt dafür 1,5 Milliarden Euro jährlich, damit wir vor allem in den Ländern, wo besonders hohe biologische Vielfalt vorhanden ist, unterstützen können, diese für den Planeten, für uns selber zu retten, Schutzgebiete dort einzurichten, die Menschen, die dort leben, zu unterstützen und natürlich nicht, ich sag mal, relativ leere Gebiete unter Schutz zu stellen und dann zu behaupten, man hätte jetzt die Natur gerettet. Wie soll das dann aber nochmal kontrolliert werden? Sie haben gerade von einem Monitoring gesprochen, jetzt für Deutschland, aber abgesehen davon, dass das Abkommen ja rechtlich sowieso nicht bindend ist, kritisieren Umweltschützer, dass es keine Sanktionen dann gibt oder keine Kontrollhebel für den Fall, dass Zielmarken verfehlt werden. Ist das dann nicht doch ein zahnloser Tiger der UN, der da geschaffen wurde? Wie gesagt, die Umsetzung ist immer das Schwierigste und wir werden Nationalstaaten sehen, die das sehr engagiert umsetzen. Costa Rica hat zum Beispiel sehr, sehr gute Schutzgebiete, eine sehr hohe biologische Vielfalt. Das ist ein Land, das Vorreiter ist. Und sicherlich werden wir auch Länder sehen, wo die Probleme größer sind, die Zielkonflikte härter ausgetragen werden. Deshalb freue ich mich, dass ich hier auf der Konferenz auch eine Partnerschaftsinitiative starten konnte, gemeinsam mit Kolumbien. Indem wir genau den Erfahrungsaustausch und den Wissenstransfer in Ländern, wo bisher noch nicht so viel Naturschutz betrieben wird, organisieren. Und das global machen wollen, damit es nicht nur in Deutschland besser gemanagte Schutzgebiete gibt, sondern wir auch vor allem in den Gegenden, wo so viel biologische Vielfalt bedroht ist, helfen können. Aber ein Mechanismus der Sanktionen oder irgendwelche Umsetzungshebel da einzubauen, das war nicht möglich gewesen bei dieser Konferenz. Es gibt ein Monitoring-Kapitel in diesem Abkommen, das auch beschreibt, wann Berichte vorgelegt werden müssen, also ein, ein Report muss gemacht werden. Und wenn die Ziele nicht erreicht wurden, wenn die sogenannten Indikatoren nach unten zeigen, ins Negative zeigen, dann ist ein Nachschärfungsmechanismus vorgesehen. Ich bleibe aber dabei und auch bei Ihnen, dass die konkrete Umsetzung in den einzelnen Ländern das Schwierige ist. Wir werden auf europäischer Ebene über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik reden müssen, über Pestizidreduktion reden müssen. Das heißt, die Hausaufgaben nehmen jetzt alle Umweltminister mit nach Hause. Sagt die deutsche Umweltministerin Frau Lemke. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.